Hallo und herzlich willkommen zum dritten Video in unserer Reihe zur Versorgungsforschung. Nachdem wir im letzten Video über quantitative Methoden gesprochen haben, geht es in diesem Video um qualitative Methoden und deren Anwendung in der Versorgungsforschung. Anstatt statistische Aussagen über zum Teil sehr große Gruppen zu treffen, befassen sich die qualitativen Methoden mit individuellen und subjektiven Erfahrungen und Einschätzungen. In der Definition im ersten Video stand was von Patientinnenperspektive und genau die wird durch die Methoden der qualitativen Versorgungsforschung wiedergespiegelt. Der lineare Forschungsprozess wurde bereits im letzten Video erläutert. In diesem Video geht es nun um den qualitativen, also den zirkulären Forschungsprozess. Eventuell hat man schon ein gewisses Vorverständnis zu einem Thema oder Phänomen, das man untersuchen möchte. Es gibt eine Vielzahl an Verfahren, aus denen man wählen kann, um Fragestellungen qualitativ zu beantworten. Qualitative Forschung ist hier eher ein Überbegriff für viele Verfahren, die auch auf unterschiedlichen Theorien beruhen. Die alle zu erläutern ginge an dieser Stelle zu weit. Wichtig ist auch die Auswahl der Person. Je vielfältiger eine Stichprobe ist, desto mehr erfährt man aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Zudem muss überlegt werden, wie die Daten erhoben werden sollen. Mehr zu den verschiedenen Möglichkeiten später. Für die Datenauswertung gibt es zahlreiche Verfahren zu unterschiedlichen Forschungsansätzen von der qualitativen Inhaltsanalyse bis hin zu den sogenannten rekonstruktiven Verfahren. Warum es nun zirkuläre Strategie heißt, lässt sich schon erahnen. Datenerhebung und Datenauswertung müssen nicht nacheinander erfolgen. Nachdem die ersten Daten ausgewertet sind, überlegt man auf Basis dieser Ergebnisse, wie man weiterforscht, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Erst wenn durch jede weitere Datenerhebung keine neuen Erkenntnisse mehr zu gewinnen sind, spricht man von der sogenannten theoretischen Sättigung der Stichprobe. Während nach der quantitativen Forschungslogik Hypothesen überprüft werden, generiert man in der qualitativen Forschung Hypothesen. Auf Basis der Daten wird eine Theorie zum untersuchten Phänomen entwickelt. Dabei würde man auf Grundlage der erhobenen Daten Aussagen bzw. Hypothesen zum betrachteten Phänomen formulieren. Das ist quasi schon das Prinzip der Induktion. Unabhängig von den unterschiedlichen Forschungsansätzen gibt es einige Grundideen, die auf die meisten Verfahren zutreffen. Eine der wichtigsten ist das Prinzip der Offenheit. Das heißt, es ist wichtig, möglichst unvoreingenommen an eine Forschungsfrage heranzugehen, Also die eigenen Annahmen oder sogar Vorurteile zurückzustellen. Die Forschungsfrage sollte so formuliert sein, dass sie keine versteckten Unterstellungen oder implizite Vorannahmen enthält. Sie sollte in keine bestimmte Richtung lenken. Man würde beispielsweise nicht fragen, ob chronisch erkrankte Menschen zufrieden sind mit ihrer Behandlung, sondern eher, wie sie ihre Versorgung erleben. Auch in einer Interviewsituation gilt das Prinzip der Offenheit. Das, was dieser Person wichtig ist, hat Vorrang und nicht das, was ich glaube, was wichtig wäre für die Beantwortung meiner Forschungsfrage. Das Relevanzsystem der interviewten Person hat immer Vorrang. Denn das Ziel qualitativer Forschung ist ein Verständnis vom subjektiven Sinn der Befragten zu erhalten bzw. diesen nachvollziehen zu können und so Zugang zu deren Wirklichkeitskonstruktionen zu erhalten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, qualitative Daten zu erheben. Die Beobachtung, das Interview, Gruppenverfahren und die Dokumentenanalyse. Es gibt verschiedene Formen der Beobachtung. Hier wird unterschieden, ob offen oder verdeckt beobachtet wird, also ob die untersuchten Personen wissen, dass sie beobachtet werden oder eben nicht. Zudem wird nach dem Ausmaß der aktiven Teilnahme der beobachtenden Person im beforschten Feld unterschieden. Zuletzt unterscheidet man den Grad der Vorstrukturierung der Beobachtung. Dieser ist gering, wenn nur beobachtet wird und die Beobachtungen festgehalten werden, während er größer ist, wenn man zum Beispiel nach einem Beobachtungsleitfaden arbeitet. Bei der Datenerhebung per Interview hat man im Wesentlichen die Wahl zwischen zwei Varianten, dem Leitfadeninterview und dem Narrativen Interview. Beim Leitfadeninterview hangelt man sich an vorbereiteten Fragen entlang, was die Interviews vergleichbarer machen kann. Ein narratives Interview ist im Grunde eher eine Erzählaufforderung, die dem Erzählenden umso mehr Freiraum gibt. In einem Gruppenverfahren wird eine Gruppe analysiert, die entweder natürlich besteht oder für den Forschungszweck zusammengekommen ist. Eine Gruppendiskussion kann mehr oder weniger moderiert und damit strukturiert werden, was wiederum Einfluss auf die Gruppendynamik nimmt. Auch Diskussionen in Onlineforen können als Gruppenverfahren eingestuft werden. Die Dokumentenanalyse ist eine nicht reaktive Erhebungsmethode. Das heißt, dass die Urheber eines Dokuments nicht davon ausging, Ziel einer wissenschaftlichen Analyse zu werden. Analysiert werden können hier neben Dokumenten auch Filme, Fotos oder Websites. Als nächstes kommen wir zur Auswertung der erhobenen Daten. Eine in der Versorgungsforschung häufig genutzte Methode ist dabei die qualitative Inhaltsanalyse. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Das Ziel einer Inhaltsanalyse ist es, die Inhalte von zum Beispiel den Interviews in Kategorien zusammenzufassen. Hierbei definiert man Kategorien, Ankerbeispiele und Regeln, um die Interviewinhalte systematisch zu erfassen. Wichtig bei der Definition der Kategorien ist, dass diese sowohl induktiv als auch deduktiv gebildet werden können. Induktiv bedeutet, dass man die Kategorien nur anhand des Datenmaterials ableitet, während man beim deduktiven Vorgehen Kategorien vorher mit Hilfe von Fachliteratur und Theorien abgeleitet hat und dann schaut, ob diese im Datenmaterial zu finden sind. Andere Auswertungsmethoden, die sogenannten rekonstruktiven Verfahren, fokussieren nicht alleine die Inhalte eines Interviews oder einer Diskussion, sondern gehen darüber hinaus, indem sie der Frage nachgehen, wie soziale Wirklichkeit in alltäglichen Handlungen konstruiert wird. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Jetzt, wo wir wissen, was quantitative und qualitative Methoden sind und wie man damit arbeitet, schauen wir uns im letzten Video dieser Reihe an, wie man diese Methoden verknüpft und welche weiteren Daten es in der Versorgungsforschung gibt. Vielen Dank fürs Zusehen!